Na, hallo und ein herzliches Willkommen ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Hallo. Es ist Zeit für das erste Mal unsere Geschichtenlesung vom zack Kartoffelschnack. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Heute mit einer Folge von Psst, Vorlesung. Also ruhig sein. Ruhe in der Bibliothek. Jawohl. Heute haben wir eine Geschichte von euch, für euch, von Eisenkessel, gelesen von Anna Elisabeth K. Ja, ich bin der Torben und bei mir hier sitzt im Studio die Isa. Hey, hey. Genau, hey, hey. hey, hey. Ja, diese Geschichte handelt von einem Fremdwort. Von einem Fremdwort. Ja. Tatsächlich von einem fremden Fremdwort. Ja. Und äh, ja, Isa, wie findest du denn Fremdwörter? Ja, es kommt aus Fremdwörtern. <lacht> Anders für sich mag ich Fremdwörter, besonders die, die ich verstehe. Also ich finde sie für gewöhnlich im Lexikon. Du findest sie? Oder im Internet. Internet. Ja, ja, ja. Oder man findet sie auch manchmal in der Straße, in Gesprächen. Ja, und manchmal auch in Briefen von Ämtern, wo man sich da fragt, was wollen die eigentlich von mir? Das sind keine Briefe, das sind Aneinanderreihungen von Fremdwörtern. Ach so, ich denke, Aneinanderreihung von Bausteintexten die teilweise überhaupt keinen Sinn ergeben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wir wollen jetzt keine Beamten beleidigen, oder? Aber dass die Beamtenbeleidigung ja eigentlich gar nicht gibt. Ist das schon richtig so? Ähm, ja, aber die können ja nichts dafür. Die haben ihre Vorschriften in ihren genau. komischen grünen Weisungen. Mhm. Die also sind noch grün oder sind immer mal blau? Ich weiß nicht, jedenfalls früher waren diese Weisungen grün. Okay. Okay. Und in den Weisungen haben sie jedenfalls stehen, was sie in welchem Fall wie zu tun und zu lassen haben. Okay, na gut, dann ist es ein bisschen schwierig mit frei verfassten Bausteintexten. Ja. Das Schöne war, als ich damals noch in der Behörde gearbeitet habe, bei der Rentenversicherung vor vielen, vielen, vielen Jahren. Viele von euch werden da noch gar nicht geboren sein. Ich bin ja schon ein alter Sack. Tja, ich habe schon drei graue Haare auf der Brust, ne? Buh. Ja. Jedenfalls, damals war es tatsächlich noch so, wir haben Arbeitsweisungen gehabt, an die hatten wir uns zu halten und wir durften freie Bausteintexte schreiben. Und zwar für die einzigen zwei Themen bei uns in der Verwaltung, für die es keinen Bausteintext gab, weil die so selten vorkamen, mhm. dass dafür nicht lohnte, einen Bausteintext zu machen. Wow. Das Lustige ist, ich habe genau in der Abteilung gearbeitet, wo diese Texte eigentlich ständig vorkamen. Das passt, ja. ja. Ja. Ja. Und dann habe ich die Texte eben verfasst. Uh -huh. Der Text beinhaltet eigentlich nur, dass wenn die Person einen Dolmetscher benötigt. Ja sie diesen Dolmetscher selbst bezahlen muss, aber die Hälfte der Kosten erstattet bekommt. Okay. Das war der erste Text. Natürlich habe ich da ein bisschen anders geschrieben. Und ich habe mir diesen Baustein natürlich auch in meinem Schreibprogramm abgespeichert, dass ich ihn mal wieder aufrufen konnte. Mhm. Und der zweite war, wenn sich die Person diese Kosten nicht leisten kann, wird ihnen 100% des äh, Dings erstattet. Aber das durfte nicht zusammenhängen mit also die beiden Texte dürfen nicht zusammenhängen, ah. weil zwischen drin noch ein anderer Text, der ein Bausteintext war, gesetzt werden muss, vom einen anderen Text schreibt. Ich verstehe ja, gut, das ja. Dann, mm. so, und damit habe ich diese zwei Bausteine von jeweils einem Satz mhm. extra in einem Dokument gehabt und habe dann immer da eingefügt, wenn es gerade gebraucht wurde. Das ist Spitze. Jawohl. Du sagst, hast du ein Lieblingsfremdwort? Ja. Was denn? Intellektugent. Und was bedeutet das? Intelligent und intellektuell. In einem Wort. Gut, ich weiß, das gibt es nicht, aber ich finde es trotzdem total toll. Vollherzig. Ja. Ja, und hast du eins? Nein. Das Wort kenne ich nicht, da muss ich nachschlagen. Ich bin mir sicher, du wirst viele Antworten finden, was Nein bedeutet. Nein heißt Nein, das wissen Jetzt. wir ja. Aber also was bedeutet dann Nein wirklich? Eigentlich heißt Nein, Ja, habe ich schon mal gehört. Ne? Ja, ja. Ja, aber Nein, siehst du? Ja, aber Nein, nein, Ja, Ja, Nein, Nein, Nein, Nein, Ja. Ja, genau. Ja. Na, diese Geschichte wurde tatsächlich von diesem Eisenkessel, diesem Unionösen geschrieben, äh, in der Schulzeit. Und zwar sollte er ein Referat schreiben über ein Fremdwort und etwas Lustiges. Also es sollte ein lustiges Fremdwort im Grunde genommen sein. Aha. Oh. Ja, und da hat er dann diese äh, Geschichte draus gemacht, die er jetzt äh, zu hören bekommt. Ja, cool. Schön, dass wir heute da reinhören dürfen. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Spaß. Genießt es. Macht's gut und nicht auflegen. Die Geschichte fängt gleich an. Bis dann. Bitte warten. Das Fremdwort. Ihr kennt das sicher. Man unterhält sich und einer der anderen benutzt ein Fremdwort, dessen Bedeutung ihr nicht kennt. Dieses Wort ist für diese Unterhaltung von enormer Bedeutung. Wenn ihr dann zu Hause seid, geht ihr gleich an euer Regal und holt das Lexikon raus, oder sucht im Internet. Und genau das tat ich. Nur stand dieses Wort leider nicht im Lexikon, und auch nicht im Internet. Dieses Wort ließ mich einfach nicht mehr los, und in den darauffolgenden Tagen hörte ich es ständig irgendwo. Doch jeder, den ich nach der Bedeutung fragte, starrte mich nur ungläubig an. Mein Chef entließ mich sogar, weil ich dieses Wort nicht kannte. Mein Vater enterbte mich und meine Mutter verwies mich des Hauses. Kurz und knapp, dieses verdammte Wort ruinierte mein ganzes Leben. Aber das war noch nicht alles. Die Obdachlosen, bei denen ich nun unter der Brücke schlafen musste, lachten über mich. Ja, es kam mir sogar vor, als ob die Tiere über mich lachen würden. Tag für Tag suchte ich nun nach der Bedeutung dieses Wortes. So vergingen Wochen, Monate und Jahre. Eines Tages traf ich einen jungen Mann, der nicht aus meiner Gegend stammte. Auch ihn fragte ich nach dem Wort. Er grinste und zeigte auf die andere Straßenseite. Es traf mich wie ein Schlag. Ich sah es ein großes Schild, auf dem die Erklärung des Wortes zu finden war. Außer mir vor Freude eilte ich sofort los, um endlich die Bedeutung des Wortes zu erfahren. Lang genug hatte ich mich damit gequält. Ich lief schneller und immer schneller. Gleich, würde ich wissen, gleich, nur noch über die Straße. Dann wurde ich von einem Auto überfahren. Auf meinem Grabstein ließen meine Eltern schreiben, er hat es nicht gewusst. Und was lehrt uns diese Geschichte? Ja, genau, auch im Tode ist man vor Spott nicht sicher. Ja, das war dann tatsächlich die Kurzgeschichte, sehr kurze Kurzgeschichte, das Fremdwort. Ich hoffe, ihr wisst nun, was ein Fremdwort ist und äh, ja... Ja, das ist immer recht witzig. Also fühlt man sich ja schon, wenn man ein Fremdwort oft hört und vielleicht nicht dazu kommt, die Bedeutung zu wieder. Plötzlich denkt man sich, da ist ja eh Ich meine, man stirbt dann hoffentlich nicht dran, aber ja, ich denke mir, ja, vom Gefühl her kommt das gut hin, finde ich. Ja. Hoffen wir es auch. Ja. Gut wär's. Ja, besonders für euch und uns. Ja, ja in diesem Sinne schicken wir euch unsere Grüße. Mhm. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir auf jeden Fall. Oh ja. Yeah. Ihr könnt uns gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify und Co. hinterlassen. Tatsächlich, wirklich könnt ihr. Es freut okay. uns sehr, wenn ihr es tut. Ja, und äh, bei äh, YouTube, Facebook und Instagram könnt ihr uns einen Daumen hoch geben. Und ihr könnt uns auch gerne wunderschöne, konstruktive Reputationen, Rezeptionen, Rezeptionen, Rezensionen und äh, ja, ja was, so weiter schreiben. Noch haben alle. Re Remissionen haben wir noch, Revisionen. Rezessionen haben wir schon gehabt? Ja, ich verklappt. glaube. Ja. Okay, Reptilitationen, ne? Ja, ja, ein sehr irritierendes Wort, wie ich finde. Ich ebenso. Weil man sich ständig irgendwie wird und verspricht. Das ist uns die letzten Tage sehr aufgefallen. Ja. Ja, aber wir würden uns auf jeden Fall über so etwas sehr freuen. Ja, oh ja. ja und bei Twitter sind wir auch zu finden. Aha. Noch. Noch, Wer weiß, ob es bald weg ist. Genau, vorher tief, Luft holen. <lacht> <lacht> Ganz genau. In diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen. Und tschüss. Bye, bye.